bigbluebutton button meetings können nicht nur über die Integration im in Moodle erstellt werden, sondern auch über die Webseite. Gehen Sie dazu auf conference.beut-hochschule.de. Hier müssen Sie sich dann mit Ihrem hz login anmelden. Standardmäßig sehen Sie hier den Homeroom, die voreingestellte Konferenz. Wenn Sie einen weiteren Raum erstellen wollen, können Sie das über den großen Button Raum erstellen. Sie müssen als erstes dem Meeting einen Namen geben. Ich nenne es jetzt einmal Testmeeting. Im nächsten Punkt können Sie einen optionalen Zugangscode generieren. Diesen müssen Sie dann allen Teilnehmenden mitteilen. Wenn Sie das doch nicht wollen, können Sie ihn auch wieder löschen. Dann ist es möglich einzuschalten, ob die Teilnehmer beim Betreten stummgeschaltet werden. Auch kann hier eingestellt werden, ob die Freigabe durch den Moderator erfolgen muss, bevor der Raum betreten werden kann. Es ist allgemein so, dass Meetings immer von Moderatoren gestartet werden. Im nächsten Punkt können Sie jedoch einstellen, dass jeder Teilnehmer das Meetings starten kann. Auch können Sie hier sagen, dass allen Nutzern die Moderatorenrechte erteilt werden. Bedenken Sie dabei, dass dann alle Nutzer das Recht haben, sich gegenseitig stumm zu schalten, Breakout-Räume zu starten und den Präsentator zu verschieben. Wenn Sie automatisch dem Raum beitreten auswählen, werden Sie direkt nachdem Sie auf Raum erstellen klicken, in die Konferenz weitergeleitet. Ich erstelle diesen Raum nun mal. Und wir sehen, dass er mir hier direkt angezeigt wird. Über das Drei-Punkt-Menü und Raumeinstellungen kann ich die gerade getätigten Einstellungen nochmal konfigurieren. Im Drei-Punkt-Menü kann ich zusätzlich auch den Zugriff verwalten. Hier ist es möglich, anderen Personen mit HLZ-Login den Zugang zum Raum zu gewähren. Diese können dann auch den Raum starten, also haben auch direkt Moderatorenrechte. Falls Sie den Raum nicht mehr benötigen, können Sie ihn einfach unten löschen. Ich habe nun das Testmeeting ausgewählt und sehe jetzt hier die URL, die ich dann an die Teilnehmer schicken muss. Auf diese Art und Weise ist es auch möglich, Externe zu einem BigBlueButton-Meeting einzuladen. Wenn ich auf Starten klicke, beginnt die Konferenz. Wenn ich nun doch wieder in ein anderes Meeting möchte, muss ich das einfach anklicken. Es ist jetzt größer ausgewählt und ich kann jetzt hier den Link kopieren oder dieses Meeting starten.